My MyDexPay Was sind die Voraussetzungen für eine professionelle Beratung? Der professionelle Berater sollte die Eigenschaften und die Vision haben, das Projekt qualifiziert zu vertreten und zur Entwicklung des Projektes beizutragen. Um für eine Beratung in Frage zu kommen, muss das Projekt Investitionen in der angegebenen Höhe aufweisen. Er verdient einen Bonus aus Ebene Gewinnen, der auf der Höhe der Investition basiert. 5% Bonus aus der ersten Ebene bei einer Investitionssumme von 10.000 XMD. 4% Bonus aus der zweiten Ebene, wenn es ein Investitionsbetrag von 100.000 XMD. 3% Bonus aus dritter Ebene bei einer Investitionssumme von 500.000 XMD. 2% Bonus aus der vierten Ebene bei einer Investitionssumme von 1.000.000 XMD. 1% Bonus aus der fünften Ebene bei einer Investitionssumme von Millionen XMD. Wenn der Berater jedoch den Betrag seiner Investition reduziert, erhält er einen Bonus aus der Ebene, der dem Betrag seiner aktuellen Investition entspricht. Wenn ein Anleger seine Investition einstellt, werden auch seine Beratungsrechte aufgehoben.